So, ich stelle euch heute mal kurz das Projekt Trollswitch vor. Das Projekt ist letzte Woche als Idee geboren worden und ich hatte am Wochenende ein bisschen viel Zeit gehabt, deswegen habe ich das einfach mal angefangen ein bisschen umzusetzen. Die Idee war, ähm, dass irgendwie das Gespräch in der Ecke aufkam, dass im Raumzeitlabor meine Telefonanlage wieder ganz schick wäre. Und da kam dann irgendwann dazu, dass es eigentlich auch ganz lustig wäre, so eine nervige Warteschleife einfach zu haben. So Warteschleife oder nerviges Telemonenmenü, wo man sich einfach durchdrücken kann, was einem einfach nur auf den Sack geht. Gut, Challenge accepted, kann man machen, kein Problem. Software dafür habe ich äh, FreeSwitch vorgeschlagen, statt Asterisk. Asterisk ist eine relativ bekannte Software, die man auch häufiger mal hört. Mag ich aber nicht. Ich habe mir vor ein paar Jahren Freeswitch mal angeschaut, weil es im Gegensatz zu Asterisk mit einer Default-Config kommt, die funktioniert. Man lädt es runter, man kompiliert es, man startet es, es geht schon mal was. Dauert ungefähr eine halbe Stunde zwischen ich will das haben und es funktioniert, je nach Internetleitung. Asterisk dauert da länger, wenn man vor allem keinerlei Ahnung davon hat. Ich persönlich mag das ganz gern, wenn ich eine Config habe, wo ich sehe, das kannst du, das funktioniert, okay, da muss ich da was tun, damit ich das haben will, was ich will. Finde ich deutlich angenehmer, als wirklich vom scratch irgendwas zu tun. Ich will die Welt nicht neu erfinden. Dokumentation davon ist ganz gut, ist in Amerika relativ weit verbreitet sogar das System. Die haben einmal im Jahr eine eigene Hausmesse sogar, die Glucon. die ist jetzt Anfang August. Es gibt eine relativ große Community, die Software steht unter der Mozilla Public License, also von daher auch brauchbar. Und es ist relativ erweiterbar. Ursprünglich war ein Gedanke dann Skype-Gateway an dran anzubinden, wieso ich mir das Ding überhaupt mal angeschaut hatte. Für FreeSwitch gibt's gibt es das Gateway kostenlos, für Asterisk nicht, war die Entscheidung noch einfacher. Ich habe es bisher immer noch nicht gemacht, aber das ist was anderes. Ähm, ja, Ziele, eventuell eine Telefonanlage hier zu haben, so eine Überlegung gewesen. Ähm, eventuell auch Telefone im Raumzeitlabor zu haben, vielleicht wenn die Erweiterung nebendran ist, dass man halt in der E-Ecke irgendwas hat und irgendwo anders was hat, aber das ist auch nur weiteres Ziel. <lacht> Wäre natürlich mehr Kommunikation, Weltherrschaft ist ja auch so eine Sache, die immer mal wieder auf dem Plenum angeregt wird und dann doch wieder vertagt wird, vielleicht kann man es mit mehr Kommunikation lösen, wer weiß. Um, aber ein erstes Ziel war ja auch erstmal eine nervige Warteschleife zu haben und damit Lulz. Passenderweise würde der Trollswitcher eventuell auch als Info-Hotline für die Trollcon funktionieren können. <lacht> um, die, Idee, die, die Idee war halt so, direkt als erste Abfrage eventuell reinzumachen, wenn Sie Pizza anliefern möchten, drücken Sie die 1 und man wird direkt durchverbunden. <lacht> wenn man was anderes drückt, nicht. Das ist. Das <lacht> Das ist bisher allerdings noch nicht gemacht, sondern erstmal steht die Software im Moment hier auf dem Laptop, was ganz praktisch ist, weil das Internet nicht so geil funktioniert. Ähm, netterweise gibt es sogar äh, ein paar Telefonnummern von den Eventphone-Leuten, die haben außerhalb von den ganzen Chaos-Veranstaltungen der sogenannte Eventphone-VPN, das ist so ein kleiner Punkt, den man in deren Guru-Webseite sieht, wenn man sich Telefonnummern registriert, gibt es da so einen kleinen Punkt EP-VPN, das kann man von zu Hause aus nutzen, da habe ich so einen Block Nummern da drin mal registriert. Es gibt sogar noch Ortseinwahl für die Nummer, die ist allerdings bisher noch nicht öffentlich. Ich muss erstmal nachfragen, wie breit man die Nummer treten darf, deswegen steht sie hier jetzt nicht drin. Erstmal. Ähm, ja, Nummern, das ist leer, das ist da. Ich habe mal so, ein paar Nummern sind registriert, man kann es von extern erreichen, man kann es von intern erreichen, so eine Default-Config, die dabei war, ist ähm, der Standard-IVR, ich kann mal kurz anmachen, also das interaktive Wählenmenü, was über Tastendrücken geht. Das geht. sind halt einfach so ein paar Punkte, you know die halt dann... Das könnte man eine Nummer direkt anwählen, mit der man dann also verbunden wird, oder halt einfach... So. <lacht> Gut. Music on hold. Funktioniert schon mal. Das geht. Du kannst das Ding mit Skripten erweitern. Du kannst da eigentlich jede Skriptsprache verwenden, die du willst. Das, was hier als Pizza drin verlinkt ist, ist auch ein Default-Skript, was in JavaScript verwendet wird. Standardmäßig wird das Ding mit einem XL programmiert, was ich irgendwie auch schöner finde, als das Asterisk. Ähm, das jetzt ist eine Wave-Datei, die da drauf liegt. Das Tetris ist auch drauf, aber nicht als Wave-Datei. Wäre irgendwie eine schönere Warteschleifenmusik. Ähm. Dann. Ähm, es kann natürlich auch ähm, Text to Speech. Funktioniert sehr gut. Das ist die Troll Flight für das Vanity Troll. Hört mal genau hin. Vielleicht versteht es auch beim ersten Mal. Was? Was? Ja. Irgendwas mit Hotline. Das, ja Hotline. das Problem ist, das Ding kann nur englisches Text-to-Speech. Das heißt, wir haben dann versucht, irgendwie englische Wörter reinzubekommen, die Deutsch- Deutsche äh, äh, Wörter reinzubekommen, die englisch ausgesprochen wieder deutlich klingen. Das ist das, was da steht. Das soll heißen: Herzlich willkommen bei der Trollcon -Troll Info Hotline. Zu Schulungszwecken werden diese Anrufe aufgezeichnet. <lacht> <lacht> hm. Sollte es sein, ich mache es nochmal. <lacht> Was auch immer man damit tut, irgendwelche Wikipedia-Artikel reinpipen in der Warteschleife, man weiß es noch nicht. Ähm, ich denke mal, so ein, zwei wichtige Ansagen, vor allem die, da sollte man vielleicht doch einsprechen als wave datei Eventuell, wenn man das mit der Aufzeichnung macht, könnte man damit auch wiederum an der TrollCon einen lustigen v Vortrag darüber machen, wie sich die Leute in der Hotline aufgeregt haben. <lacht> <lacht> Müsste gehen. Also mich würde es wundern, wenn es die Software nicht kann. Zur Not kann man es aber mit Wireshark mitschneiden und exportieren. Wireshark ist da richtig geil. Ich habe da ein paar Debugging-Sachen gemacht, das ist toll. Ähm, das andere, was da noch so drin war, hm, da hinten, ähm, der Default ist halt... Äh, halt verständlicher. Das war das jetzt, was hier ein bisschen höher stand, also der, der Teil da. Auch mit einer anderen Stimme. Die eine hat beim Deutschen ein bisschen weniger schlecht geklungen als die andere. Von daher Optimierung an der Sprachaufgabe, dass sie unverständlich ist, würde ich mal sagen, brauchen wir nicht. Das funktioniert auch so schon. <lacht> ähm, was schon mal geht, ich habe bei mir ein, ein Handy dabei mit Festnetz das geht sogar über UMTS relativ brauchbar, eine externe Nummer anruft äh, die Nummern sind immer vierstellig, ähm, die erste Stelle steht jeweils hier, hier, die letzte drei Stelle ist der Vanity Code für RZL, also 795 mit 7 dürfen die Nummern leider beim Eventphone nicht beginnen, das ist noch reserviert ähm, aber wenn man da jetzt halt äh, direkt mal die Nummer mit der 5 anruft kommt man halt auch von extern schon mal die Tetris-Melodie zu hören. Das geht jetzt hier über das UMTS und halt Mittag hat es auch echt gut funktioniert. Mal gucken. Funktioniert sogar. Also UMTS kann doch manchmal mehr als man denkt. Ist aber auch kein E+. Plus. In dem Fall. Selbst da könnte es gehen. Wer weiß. Ähm dann Das letzte habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Das ist das Default-Spracherkennungsskript wiederum. Ein Pizza-Bestellsystem. Das ist, wenn man ein Telefon mit guter Echo-Unterdrückung hat, sogar auf Lautsprecher, nee, trotzdem nicht nutzbar. Das, ist, das Ding hört sich einfach immer selbst und versucht dann manchmal was wirklich was zu hören. Ich, man sieht hier in der Anzeige gleich, ähm, immer in dem unteren Bereich wird angezeigt werden, was es gerade denkt erkannt zu haben. Irgendwo oben sieht man manchmal, was theoretisch machbar wäre, was ich erkennen kann. Gucken wir doch mal, wenn ich die für Pizza. Gino's Pizza. Is this for delivery or takeout? Delivery. sie sagen, now I can make you a small... Funktioniert What kind of crust do you want? Um, we got thin crust, hand -tossed and pan baked. Pan baked. Oh, erkannt. ist das mit der Einfach schiefen die um... I didn't... <laughs> do you want a specialty pizza? Or do you want to pick your own type? Hmm. Specialty. Okay, listen... Failed. Klingt schon mal sehr gut. <laughs> okay, listen up. We got your meat lovers. Each other. And the world's famous Pickle-Pizza, So level of bass. Pickle? <lacht> pickle. Okay, listen up. We got... <lacht> oh! Ich dachte gerade schon, es wäre komplett ausgestiegen. Ah, jetzt habe ich sie wieder unterbrochen. Dann hört es natürlich auf. Man kann es unterbrechen. Okay. Funktioniert hervorragend. Ja. Wow. Da kann man so Entscheidungsbäume haben, wo ich auf jeder Ebene irgendwas sage, ja, wenn sie bla bla bla, dann drückt sie bla bla bla und äh, das so fünf bis zehn Ebenen schief. Klar. Es gibt, kann man, ähm, kann man da so Kreise einbauen? <lacht> <lacht> <lacht> ähm, also. <lacht> Aus, ich glaube, das, das, das, das, das, das ist XML und es müsste auch gehen. Also wenn man sich diesen Demo-IVR anschaut, also IVR ist das Menü, was ich am Anfang gezeigt hatte, wo man sich mit der Tastatur durchdrückt, dann ist hier ein Punkt drin Demo-IVR-Submenü, wenn man die 6 drückt. Und dann wird einfach der Block Demo-IVR-Submenü ausgeführt, wo halt in dem Fall einfach nur, ja toll, das war ein Submenü, mach's mal auf. Oh. This IVR will let you test the features of your free switch installation. You may exit at any time by simply hanging up. If you know your party's extension, please enter it now. To call the free switch conference, please press one to do a free switch echo test. Please press two to listen to music on hold. Please press three to register for KluCon. Press four to hear screaming monkeys. Ja, screaming monkeys to hear a sandwich. Submenu, please press 6 to repeat these die Screaming Monkeys sind im Moment leider down. Ich hab's versucht, die waren immer geil. Hm, aktuell nicht. Submenu? Welcome to Free Switch, the future of telephony. This is a sample IVR Submenu. Free Switch allows for great flexibility in designing IVR Systems. To return to the previous menu, please press star. Hm, das war's schon. Also, man kann Untermenüs bauen man kann in denen auch wieder verzweigung drin machen von daher könnte man wahrscheinlich auch eine schleife so bauen <lacht> Also aktuell ist es ja auch schon, dass man da die Entry action menü top digits gleich Stern hat. Ja, also prinzipiell, wenn ich da jetzt einfach noch das Stern austausche, dann wird es auch wieder in sich selbst reinkommen. Das ist kein Problem, die Anlage da macht, kurz die XML-Dateien neu laden und das geht. Ich, ich sag jetzt einfach mal, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ähm, funktionieren das System schon? Man muss sich jetzt einfach nur irgendwelche kranken Sachen ausdenken und davon die schlimmsten nehmen und implementieren. Ja, man kann natürlich auch untereinander anrufen. Also das ist... Äh, äh, android zip client drin. Das ist natürlich ganz... Ja. Das ist... Es funktioniert sogar auch. Man kann damit auch telefonieren. Von daher es ist es auch möglich, von den event von leuten noch einen kompletten Nummernblock zu bekommen. Also von daher ist es von daher alles machbar. Und oh, klar, wir haben dann noch die <lacht> <lacht> Müsste nur Leute haben, die dran hängen. <lacht> <lacht> wir, wir können ja die Frau von der Pizza-Hotline an die Sex-Hotline hängen. Mal gucken, ob es jemand merkt. <lacht> ja, <lacht> Tja, das mathe o -Meta, das gibt es sogar schon als Python-Skript, ich habe es nur noch nicht geschafft, rein einzubinden. Da muss man ein paar Sachen anpassen, dann müsste es aber gehen. Wenn man nur ein Blöd gehabt hat, kann man danach bestimmt zwei Anrufer dann random verbinden. <lacht> <lacht> nein, nein, nein, nein. Es, man kann Konferenzen schalten und man kann Leute in Konferenzen reinhängen. Also, ja, man, kann man, kann doch auch der, man kann auch Zone, Zone. in der Konferenz <lacht> Man, man, kann, man kann auch bei normalen Anrufen Silent zuhören, sobald man das für seinen Anschluss freischaltet. Das ist so eine Config-Option, die man einfach rein aktiviert und dann kann man komplett reinschalten. Man kann auch reinplappern, selektiv, also entweder bei dem einen, bei dem anderen oder bei beiden. <lacht> ja. Kann man machen, dass, äh, dass es klingt, als hätte dann jemand abgenommen, sich meldet dann 20 Sekunden wartet und er auflegt. Klar, du kannst ja einfach eine Ansage schalten, die 20 Sekunden lang ist und dann wieder weg ist. Also, <lacht> normalerweise ist es so, wenn eine Ansage abgelaufen ist, also ähm, das eine mit dem Free-Switch, was da diese tolle text to speech endet, wenn die mit dem Satz durch ist, legt sie auf. Von daher, das, das Standard-Feature ist, wenn du fertig bist, leg auf. Man kann natürlich auch sagen, wenn du fertig bist, mach danach was anderes, die Leute zurück in die Warteschleife schicken oder Tetris hören lassen oder sowas. Von daher... Zurückrufen. <lacht> ja. Ausgehende Anrufe können wir aber die Nummer nicht machen bei Eventphone im Moment. Aber das ist auch kein Problem, wenn es darum geht, dafür eine SIPGATE-Nummer zu nehmen und man kann jetzt, bei SIPGATE kann man auswählen, welche Nummer man übertragen will. Also, mich hat mal aus Spaß ein Freund mit einer Nummer von einem ganz anderen Freund angerufen, nur weil es geht. <lacht> Daher kann man da ja dann auch die Eventphone-Nummer übertragen und durch die SIPGATE-Nummer raus telefonieren, das geht auch. Ja. Noch Fragen? Schon eine wiki -Seite? Noch nicht, das mache ich noch. Ja, so ja also, wiki, wiki Seite wollte ich noch bis nach dem Vortrag warten und dann jetzt machen. Man sollte sich aber auch überlegen, wie viel man da drauf packt, weil es ja auch egal <lacht> ist. Den also Bei denen der, ähm die haben Asterisk Server, also die haben einfach Asterisk Server. Und im Moment ist es so, dass ich einfach sieben Accounts registriert habe und jeden einzeln verbindet. Also in meinem Server halt dementsprechend sieben Gateways angelegt habe, die sich dahin connecten. Wir können auch einen Trunk machen. Das können die, das können wir. Ich muss nur mal sagen, macht mal bitte. Hat vorgeschlagen, dass ich einfach auf der ICMP dabei bin, dass wir es dort machen. Bin ich wahrscheinlich nicht. Daher weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das Ding funktioniert mit. In der Regel Wave-Dateien und da kann man einfach alles, was man irgendwie in eine Wave-Datei gepackt bekommt, rein hämmern. Und das geht dann. Ich glaube nicht. nicht. In dem Fall sind es jetzt einfach äh, SIP-Telefone. Also, man kann an die Telefonanlage theoretisch alles anschließen, was du irgendwie an den Rechner bekommst. Du kannst dir eine ISDN-Karte kaufen, die den Anlagenmodus kann, da kannst du ein ISDN-Telefon dranhängen. Habe ich nicht. Es gibt auch Analogkarten dafür, es gibt auch DCT-Module dafür. Du kannst auch einfach vom, von anderen Leuten die GSM-Anlage da dran klemmen. Das geht auch. Aktuell kann es SIP bzw. Halt alles, was über IP oh, reingeht. Theoretisch kann es ja auch Skype. ist jetzt halt dann nur die Frage später designtechnisch, wo man die Anlage hinstellt. Siehst du das Bildheim telefon da? Ja? Man das da rein? Über die Fristbox. Also hier liegt ja aktuell die Fritzbox von Skyrum. Ich habe ihn gestern mal gefragt über die Mailingliste, Wir können damit machen, was wir wollten. Eigentlich wollte ich mein DECT-Telefon daran anmelden, wenn das Netzwerk gerade gehen würde. Naja, dann halt nicht. Wenn, wenn, nö, aber ich meine, das Telefon kann man einfach an die Fritzbox anschließen. Die hat zwei analoge, hat zwei analoge und einen ISDN-Anschluss. Und die Fritzbox wiederum kann man per SIP mit dem Freeswitch switch verbinden. Und daher ist das gar kein Problem. Ich werde den dann die Tage bei mir daheim auf dem... Äh, auf dem System nochmal starten und dann mal die DN42-Anbindung irgendwann mal bauen. Und dann kommen wir auch NAT-frei dahin. Wobei das jetzt selbst über das Vodafone NAT funktioniert hat, und daher awesome.